Willkommen zurück zu... Mitropia! Wir haben hier eine komische Blume entdeckt. Hier können wir rein! Doch uns erwartet hier ein Tor. Das sieht cool aus hier. Das sieht voll schön aus. Überall so... Seerosenblätter. Lotossee. Ne, Lotossee. Lotussee. Das hört sich besser an. Das sieht echt schön aus. Und warum glitschen, glitschen beide da rein? Ineinander. Hätte ich mal. Das ist bisher wirklich. Oh! Zum einen war äh, Guter Golem und Kopf. Qua Was passiert hier gerade? Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist ja womöglich der schönste Ort bisher, den ich gesehen habe. I just like it. Aber diese Gegner, der eine davon ist eine schwächere Version von einem Boss. Und der andere ist einfach eine Qualle, einfach so ein Quapsel. Nicht mal. Nein! Gut gemacht. <lacht> Lustig, wie einfach der Teufel so die Leibgarde ist von der Prinzessin. Ja. Ist auf jeden Fall eine schwächere Version von dem Boss. Na, das war ein guter Golem. Warum haben wir ihn denn besiegt, wenn er gut war? Naja, Level 10. Nimm ich mit. Danke Golem. der dunkle Fiskoma HD so eine Burg haben. Stimmt, die liegt auf einem Vulkan. Und der ist im Osten? Ja, das hast du bestimmt von Venus gehört, oder? Leider ist der Weg dort in dem Augenblick versperrt. Oh, wieso denn das? Ein Zauber hat ihn unsichtbar gemacht. Wenn man einfach losläuft, wird man sicher nur verlaufen. Ähm, okay. Hm. Oh, eine Kiste. Danke fürs Geld. Danke für die Spende! Danke für die Euro-Euro-Spende! XX unterstrich oh. uh, Seerosenfrosch unterstrich XX Dankeschön Level 10 mit der Klasse Blume erreicht Cool Kommt dem Ende definitiv näher Ich glaube das ist Le der letzte Ort und danach kommen wir raus hier zum Endboss Habe ich das Gefühl Oh oh uh. Okay Interessant. So. Hier labert nochmal schön ein bisschen, ein bisschen Level hier, kann nicht schaden. Dum dum dum. Ba, ba, bam. Wow. Von Herzen, Freunde. Ach, Zahnpasta, was mache ich denn ohne dich? Oh, Spielzeugpanzer. Hat so ein bisschen die Farben von Thomas zu Tank Engine. <lacht> Oder? Doch voll. Okay, jetzt, jetzt sich der Charakter wirklich aus wie so ein kleines Kind. Was soll ich sagen? Ja, wenn du es tragen möchtest, dann trag's. Vor allem mit dem Teddy. Was ist das Kleinkind? Ja, gut. Machen wir weiter. Und hier ist das Tor. Ich glaube nicht, dass wir durch können, oder? Wir brauchen drei Teile. Wir haben nur zwei. Fast mehr. Wo ist das letzte? Vielleicht kriegen wir mehr Hinweise, wenn wir die Gesichter zurückbringen. Und das mache ich jetzt einfach. Weil Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ich habe ja sonst jedes einzelne Level gemacht. Ich wüsste sonst nichts. Dein, dein Gesicht haben wir noch nicht gerettet. Wir haben von allen das Gesicht gerettet, außer von... Ja, alle... Außer von der armen Crying Cat. Na, dann weint sie zumindest nicht mehr. Plopp. Oh ja. Oh, verstehe mal, wir sind die gerettet. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. So, du als nächstes. Ja, ich bin gerettet. Ja, Fidus, ich liebe dich. Hier rumzappelt. Und long. Ah! ha Was ist da? Danke, lass mich ab Yeah! Cool! 900 Gold, nice! Was soll du das in Sicherheit? ja solltest du dich eigentlich drum kümmern, naja egal. Und dein Gesicht haben wir auch noch. Das sieht dumm aus, das sieht wirklich dumm aus. Wow. Mokus, Fremda, danke. Oh, danke für den Elfentrunk. Hä, aber wo ist denn jetzt bitte das Gesicht vom Crying Cat? Wo bist du? Äh, da? Warum bist du da? Alter, hätte ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Hä, was ist denn hier drin jetzt neu? Wo denn? Das ist sogar ein Gegner, ein kleiner als ob da jetzt auf einmal so ein Weg ist. Hä? Okay, ja, dann wissen wir zumindest, wie es weitergeht. Erstmal diesen kleinen, diese beiden kleinen Points killen für ein bisschen Essen und ja, dann äh, letztes Gesicht retten. Letzter Zwischenboss, bevor wir dann zum Finale können von diesem Gebiet vom Elfenreich. In diesem Det zum Preis bieten bam. ja, dann let's go. Keine Zeit verschwenden. Wir wollen das heute beenden. Hier auf geht's. Darf ich etwas fragen? Äh, sicher, was denn? Was wirst du tun, sobald du die wurde gerettet hast? Dann geht's dem dunklen Fürstenkammer Adi an den Kragen. Ah, du willst also sofort weiterziehen. Ja, dieser Blick von ihr. Ja, eigentlich schon, nur. Es geht um den verbundenen Weg, der zum Flammenberg führt, nicht wahr? Keine Sorge, ich helfe dir versprochen. Oh, danke, ninja für der. Ich bin Bubbles. Dankeschön. Sehr nett von ihr. Ich mag sie am meisten von den allen. Ich weiß nicht wieso. Von der Persönlichkeit her der Feen mag ich sie am meisten. Teufelspinne. Oh, ich habe schon länger nicht mehr gesehen. Hau ab hier. Ich will ihn noch gar nicht mehr sehen. Die halten noch gar nichts aus. Bam. Hat nicht Bunny Angst vor Spinnen? er nicht was? Ich weiß es nicht. Ich meine, aber... Kann mich auch rühren. Na, ah, leider kein Level ab. vom Boss. Schade. Egal, komm, let's go. Fight. Das ist mein Schalter, den werden wir aktivieren. Ein weiteres Bonus-Level. Oh nein, ich sehe schon. Und dann geht es da oben noch mal ein bisschen höher und dann... Ah! Nein! Das sieht doch so unnötig in die Länge. Oh Mann. Spiel! Why you bully me? You bully me. Komm, level euch schön hoch, damit ihr miteinander kämpfen könnt. Ja, ja, nom nom, lecker. Super, nicht das gleiche Put machen. Gut, toll. Und du gehst nur wieder zurück. Perfekt. Oh, ich alle neues Outfit. Aha. Fleckenpanzer, what? Erstmal die alle rounden, die wollen wir schon länger haben. Ja, yeah, diesmal hast du die auch wirklich gekauft. Gut. Das sieht weird aus. Aber ich nehme no, no, no, no, no, no. so es. Ja, und das Outfit werde ich wahrscheinlich nicht anziehen. Ich kaufe nur für die Stats. Na obwohl. Diese Flügel sind schön. Nee, ich lasse es. Auch wenn die Flügel schön sind. Ich möchte lieber diese Safe-Flügel haben. Ja, komm, dann kaufen wir das halt auch noch. Ich bin gerade so großzügig. Oh. Na ja. Dann nicht. Dann halt nicht. Kann ich nichts für Nein, nein. Du, du, du, du, du. Ja. Wahrscheinlich geht es dann hier dann gleich nochmal hier hoch. <lacht> Weil da ist dann noch so ein bisschen Fläche. Ich glaube nicht, dass hier der Boss ist. Ach mein Spiel, Ach. Schön, eine weitere Folge. Und habe ich, ich dann jetzt machen. In diesem ich dachte, ich könnte es vielleicht in dieser Folge abschließen. etwas machen. Wir sind alle glücklich. Nächste Season von Metopia? Nein, spielt kein Bock. Spielen wir noch eine extra Folge? Ja, Leute, kein nichts für. Das Spiel so wie das Spiel ist. Bam, bam, bam, bam, bam. Aber wir kommen den 900 Gesichtern zumindest näher. Das ist zumindest was Gutes, schätze ich mal. Oh, alle Level Up. MP-Sauger, absorbiere mentale Energie eines Gegners und verwandle sie in MP. Blutsauger. Wie, wie saugst du? Okay. Laser Laser oh, feuere hochpotente Laser, die alle Gegner aus dem Weg räumen. Oh, das ist habe ich mich gefaltet. Geil, Mike, geil, Young Mike. Das will ich sehen gleich. Das hier ist also die Zitrushöhle. Oh, das haben wir schon. Das hatten wir schon. Ja, ja. Das hatten wir schon. Ja, ja. Oh, ich bin der Monster. Oh, noch nicht mehr. Ha, Leute. Das haben wir alles noch nie gesehen und so. Gut, weiter geht's. Alles prima. Jawohl, ja. Oh, doch, schon der Boss? Perfekt. Die können ja nicht die, die, Nein! Kannst Essen später Nicht andersrum. Crying Cat Catfighter. <lacht> Dieser Blick. Oh Gott. Weg mit euch, ich hab Angst. Dein ah. Deine Handlanger sind schon mal weg. Jetzt noch du! Das müsste ja eigentlich der einfachste von den allen sein. Was machst du? Das war 50 Damage im Moment. Wow. Wow. Bam. Ja, jetzt auch nochmal schön Damage hier. Ja, machen wir das. Ja, Leute. Ich tanz den. Ich tanz die Blume. Yay. Ein wahres Blütenmeer. Alle motiviert. Alle rauf da. Jetzt sowieso stärker als ich. Na gut, Bunny. Mehr oder weniger. Aber komm schon. Ich helf dir, Bunny. Meine süße Prinzessin. Bam. Bam. Und bam. Oh, ich bin traurig. Ja, ist nicht mehr. Yay. Bam. Enge Freunde. Kuh, kuh, kuh. Ah, dich krieg ich down, Ja. Und das war's. Der Kampf ist vorbei. Wie ja. Da, da, da, da, da, da, ja, aber bevor wir das jetzt abgeben, wir will, gehen wir noch mal kurz in die Stadt. Okay, danke für den duftenden Tee. Können wir gleich mal duften, ein bisschen trinken. Ja. Level 10 mit Unehold Klasse. Level 10 mit Panzerklasse. Du hast auf deiner abenteuerlichen Reise durch MeToo per 100 oder mehr Schatztruhen geöffnet. Oh, cool. Oh, ein Geschenk. Schau mal, was ich gekauft habe. Das das wird dir gefallen. Gib schon, gib schon! Cool! Sie mag mich mehr, wenn ich jünger bin. Was nicht fair. Tja. Ich wette mal kriege auch ein Geschenk von Bunny. Irgendwann. Bestimmt. Ich meine, sie beobachtet mich ja schon so. Nice. Wir sind schon fast Level 20. Also ich und das Pferd. Na, eigentlich können wir hier direkt Level 20 machen, ne? Wart mal da beim Pferd. einfach wir jetzt noch ein bisschen... Duftender Tee, Teeblättertasse und Untertasse Alle von Hand ausgewählt Falter Honig, Sternchen, Sternchen Honig aus goldener Blüte, die nur einmal in zehn Jahren blüht Was, das mag ich? Reddorf mag ich aber keinen, keinen Honig Oh, der duftende Tee ist mega geil für Mike Na dann Ihr mögt alle keine Marshmallows? What? Ja, sorry, irgendwer muss es runterschlucken, ne? Komm, du schluckst es runter mega ob du es willst oder nicht Luxus es runter schmeckt dir das oh ja yeah, das schmeckt ja und dir nicht so okay schmeckt dir denn der Hüte auch nicht so dann ähm das Hast du nicht probiert das hast du nicht probiert ah. komm lass was machen wir weiter alle 10 außer Bunny. Ach man, Bunny. Was müssen wir noch ändern. Ja, ja. Auf zur Stadt und dann auf zum Tor. Damit wir zumindest in der nächsten Folge dann die Sequenz weitermachen. Vielleicht sehen wir sogar schon in der nächsten Folge das neue Gebiet. Das wäre cool. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Erst mal den heißen Scheiß hier abgeben. Plopp. Fünf Bananen. Fünf Bananen für das Ganze. Na egal, jetzt haben alle ihre Gesichter wieder. Nur soll du nicht. Das wird bestimmt dort in dieser Blütenhöhle sein. Let's go. Holen wir das Gesicht von Sonne zurück und dann komm mal wir hinterher. Hä, wir sind ja dann beide nicht mehr drin. Okay, egal. Yay! Sorry, falls ihr mal den Regen hört draußen. Das ist gerade ziemlich laut. Okay, oh Gott, so viele Wege. Muss das sein, Spiel? Gehen wir erstmal zur Truhe. Ich glaube, das hier ist ein Bonusweg. Weil Truhen sind normalerweise immer Bonus. Denk ich mal. Na, sorry für den Regen, der ist gerade ziemlich laut. Die reinste Schaukelparty hier auf dem Rücken von Zahnpasta. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Aber was für ein Bauchmuskeltraining. Boah, geil, Bizeps. Whatever. Yay. Yeah. Äh. Na, da gibt wieder zwei Wege. Ein Kopf, eine Kopfkaulquappe. Oh, erster Beistand. Helfen zwei. Ich helfe dir. Yay. Es oh, kann ich mehr leben. Es lebt nicht mehr. Oh. Das Ding. Wir haben es ja ermordet. nein so schlimm aber ich auch nicht. ist ja ein Monster. Du, du, du, du, dumm. Äh, frische Brise. <lacht> Nein, kein Tornado oder Tsunami oder so. Nein, es ist eine frische Brise. Der kann sich heilen. What? Der soll sich nicht heilen können. Was soll das? Oh Gott, wie es regnet draußen. Wie es regnet. Sorry. Aber das ist jetzt noch in dieser Aufnahme drin. Nächste Folge wird es dann nicht mehr sein. Diese Folge halt doch. Ich hoffe, da heulen jetzt nicht alle rum. Ich hatte auch schon mal Folgen, wo meine Stimme zu leise war oder mal zu laut war. Passiert. Passiert. Man kann nicht... Ich kann einfach keine perfekte Aufnahme machen. Ist, äh... Bei mir halt ziemlich unrealistisch. Diesen Weg haben wir geschafft. Den anderen Weg. Oh, nice. Den anderen Weg, den machen wir jetzt auch noch schnell. wo wir wahrscheinlich jetzt schon zur Truhe können. Ja, ja, bla, bla. Geil ausgeben für euch. Ihr wollt was Neues? Himmlisches Kleid. Ah, mir das gefällt. Ich weiß nicht. Das gefällt. Hm. <lacht> Obwohl. Mit den Farben. Oh. Doch, das hat was. Bei der Standardfarbe vielleicht nicht so sehr, aber das ist schon okay. Schon das wollte ich ja auch noch haben. Ja, dann holt sie diesmal aber richtig. Gut, Flickenpanzer. Ich denke, den ziehe ich auch an. Oh, das ist cool. Hä, man kann nur die. Okay, warum kann man nur die Farbe ändern? Ja, wir haben doch schon grün drin. ne? Ich würde da halt eine andere Farbe rein tun. Machen wir, glaube ich, rot. Ich glaub, rot passt da ziemlich gut als Farbe. Zwar grün. Weiß nicht. Sieht ein bisschen overused aus. Komm, weiter geht's. Ich vermute mal, wir haben jetzt den Weg freigemacht frei zur Kiste. Ne? Ja? Ja, ich glaube, hier ist nur ein Bonus. Wie lang ist dieses Gebiet? Meine Güte. Komm, machen wir diesen Weg hier noch schnell. Und dann die Kiste. Seht diesen ganzen Regen, den ihr im Hintergrund hört, bei mir. Einfach als schönes, atmosphärisches hier in diesem Sumpfgebiet. Ja. Das, das, das ist im Spiel. Richtig. Genau. Es regnet gerade im okay. Game. Einfach so viel drauf. Es regnet. Oh, Golems. Gute Golems. Wir greifen sie trotzdem mal an, weil wir es können. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Das ist der Grund. Ah, okay, ich greife nochmal an. bam, wir leben immer noch lebt ihr immer noch was soll das wow. Bam. Okay, immer noch und immer noch Ah, kuba spielt auch mit cool weiß ich gar nicht wie weit er ist ja, kuba hat das ganze spiel schon durch auf dem 3d aber wie er hier auf der switch ist das kann ich nicht sagen Also, in meinem Freundeskreis, sage ich es mal so, Leute, die ich so kennen, die dieses Spiel spielen, das ist sehr unterschiedlich. Manche sind, äh, ja gut, die meisten sind weiter als ich, aber es gibt auch welche, die nicht so weit sind, wie ich. <lacht> aber glaub, generell sind die meisten Leute weiter als ich. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen sputen, ja. Obwohl ich schon fast jede, jeden Tag eine Folge hochlade. Ich hatte am Anfang immer zwei Folgen hochgeladen am Tag, aber dann habe ich es irgendwie dann noch gelassen. Ja, hätte ich das bis heute gemacht, glaube ich, wäre schon durch mit dem Spiel. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das war dieser Weg. Auf zur Kiste! Und dann mal gucken, ob wir noch irgendwas in dieser Folge machen. So, das machen wir hier ganz schnell, ganz fix. Ja, ja, ihr wollt talken, ihr wollt euch anfreunden. Das ist ja vollkommen okay, aber ich würde das gerne skippen können. Kann nur vorspulen. Oh, oh, zwei Levels. Das, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ankuscheln. Schön. So. Oh. Smaragdplatz. Wenn das weh tut. So ein Smaragdplatz. Na ja, könnte. Rüsten raus. Dum, dum, dum, dum, dum. Was willst du? Pff, süß, weiß nicht, Ich glaube, würde ich dann nur für die Sets benutzen. Kubianisch, Komm, auch zur Kiste. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Wenn doch, würde es mich tatsächlich wundern, wenn es hier weitergeht. Ich meine, das hier ist bestimmt nur so ein Bonus. Ja, erste Truhe direkt. Ja, natürlich ist das eine Falle. Ja, natürlich ist das eine Falle. Oh, aber ganz viele Ploings. Naja, ob das eine, ob man das als Falle zählen kann? Ich meine, Ploings geben immer sehr, sehr viel. Ich die grünen geben Erfahrung, die lilanen Essen und die goldenen hat Geld, glaube ich. Guck mal, sie tanzen gerne mit. Bam! Alle abgekohlt. <lacht> ja, das sehe ich doch nicht als Falle hier. Wir haben sehr viel rausbekommen. Und du level up. Nein, das war viel zu wenig. Schade. Schade, schade, schade. Eine Kiste mit 1000 Gold, schön, schön mehr Ausrüstung, schön mehr Waffen, ja, und das waren nur diese beiden Kisten. Na ja, okay, ist okay, ja, oh, das Geräusch, da, da, da, da, da, da, da, beste Freunde, wie haben gelernt, du stehst neben dir, keine Sorge, dein Pferd kriegt das schon wieder hin. Cool! Ab Level 20 wird man wohl beste Freunde! Willst du jetzt in das Zimmer von Mike gehen? Oder wir machen es andersrum. Ich gehe in das Zimmer von Girlfriend. Yeah. Das ist echt toll! Yeah! Schön. ja schön ihr beiden müsst noch ein bisschen leveln und äh, du und Bunny müsst noch ein bisschen leveln ich habe es mal auf screen falls was passieren sollte dann passiert etwas ich kann es ja dann in der nächsten Folge zusammenfassen hier beende ich die Folge bis zum nächsten Mal und haut rein ciao